Mein Kolleg und ich zusammen haben äh, aus Teil von unserer Diss ein Massenspektrometer entworfen und nachher ist plötzlich äh, hat Kontrales das Gefühl gehabt, sie wollen ihre Raketen, was sie khei und nicht wussten, hey was machen, sie wollen die in Höhenforschungsrakete umbauen und nachher haben sie ja realisiert, dass wenn sie die jetzt lernen Sardiniel einfach jagen dass das vielleicht nicht so spannend ist und haben uns gefragt, ob man nicht ein Instrument hineinbauen könnte. Und das haben wir dann entworfen. Das war eine ganz einfache Geschichte, nämlich nur Druckmessen. Bei dieser Entwicklung haben wir die ersten wichtigen Erfahrungen gesammelt. Wir haben Dinge gelernt, die wir später dringend haben müssen können müssen, wo wir nachher das Massenspektrometer haben geflogen Nur ein Beispiel: Wenn man in den Weltraum geht, darf man nicht den eigenen Dreck mitfliegen, sondern man muss ein super Instrument im in Weltraum mitnehmen. Und also schon in Sardinien bei diesen Rakete von der Contraves haben wir wir einen Mechanismus, mit dem wir das Experiment im Flug Das ist wichtig. Ich bin nach Amerika mit einem Stipendium von der Europäischen und Amerikanischen Akademie. Ich schaute nach, wo ich hier hingehen das interessant ist, richtig Weltraum natürlich. Und dann hat die Rice University in Houston hat ein Space Science Department gehabt. Tatsächlich ist dort der John Freeman der äh, Principal Investigator vom sogenannten ALSEP Experiment. Das ist ein, ein Teil, das, das die Astronauten mit auf dem Mond genommen haben. Äh, der hat gesagt, wenn ich will, kann ich damit schaffen. dann bin ich äh, automatisch bin ich ein Mitarbeiter. In dem sogenannten Supra Thermal Iron Detector Experiment seit, Das sind die Abkürzungen, die die Amerikaner brauchen. Und das war vorgesehen für Apollo 14. Im Dezember 1968 habe ich das Stipendium gestartet und bin entsprechend bei Apollo 11 in Houston. Und dank bei meinen Anführungszeichen Beziehungen. hatte ich eine Einladung am, am Apollo 11 Abend, dass ich dort in Mission Control, es hatte so eine Art Galerie, gehabt, dass ich dort mitbeobachten konnte. Das heißt auch so, die, die ganze Aufregung, ob, ob es echt gelingt, ob sie landen, ob alles zusammen, das habe ich in, in der sogenannten Mission Control ein bisschen ausserhalb und aussen miterlebt. Und das ist natürlich ein absoluter Glücksfall ein Hammer-Erlebnis, Hammererlebnis, was der gelungen ist gsi. Hey der Geist so und, ich getroffen, und wir haben zum Mond geschaut und hey eigentlich nicht können glauben, dass jetzt der Sonnenwind zeigen steht, aber es ist der Das fragt man immer oder? was hat Apollo gebracht? was hat Apollo der Uni Bern gebracht? bracht? Muss nicht sagen, dass sich der Start unserer Weltraumforschung. war. das wäre auch sonst gekommen. Aber, aber dass man so, so viel darüber geredet hat, das war unglaublich. Gewesen. Das ist nicht nur das, die Publizität, sondern auch die, die Finanzen. Wir konnten zu dieser Zeit fantastische neue Instrumente bauen. Können. Es, es ist eine grosse Begeisterung gewesen und wirklich ein großer Schritt vorwärts für die Wissenschaft. Also für diese Wissenschaft. Als ich zurückgekommen war, hatte ich in erster Linie bereits eine Zielsetzung, nämlich das erste Schweizer Satellitenexperiment mit zu begleiten, das ausschreiben und auch natürlich auch entwickeln und bauen mit der Industrie. Das war eigentlich gar nicht eine Wunschvorstellung von uns, sondern das ist einfach ein Gelegenheitsflug. Aber Plötzlich ist im Raum man könnte zu einem Komet fliegen. Für uns Berner war das, das Nonplusultra. Auf, auf der einen Seite die richtigen Proben, nämlich die Interessierungen für das Sonnensystem. Auf der anderen Seite Technologie. So kam das. Und wir waren äh, schlussendlich ja, bei Giotto sind wir dabei. Gewesen. Keine Konkurrenz, hat niemand. Output können Massenspektrometer bauen. Und wieder hat das funktioniert und ist gut und sehr interessant. Von dann an war es klar, dass eine weitere Kometenmission nicht ohne uns fliegt. Wir haben das gleiche Team, das wir bei Giotto hatten, wir haben ergänzt durch andere. Das sind sogar Amerikaner, auf Bern kamen und sagten, wir wollen ja auch mitmachen. Heute wissen wir, dass das rentiert hat. Oder? Aber es war eine lange und eine nervenaufreibende Mission, gewesen, selbstverständlich, weil sie einen zehnjährigen Flug beinhaltet hat. Aber wir wollten das uns verraten. Ich wusste natürlich, gewusst, dass ich dort plötzlich pensioniert bin und nicht die erste Geige spielen konnte. Aber das war eigentlich kein Problem. Gewesen. Man muss aus dem, was man macht, muss man das Beste machen. Fertig, Schluss. Dann ist man zufrieden.